Hier ist eine meiner wichtigsten Erkenntnisse aus meiner jahrelangen Arbeit mit Paaren. Es gibt weit mehr Menschen, die liebevoll zu ihrem Partner sind, als Menschen, die erkennen, dass ihr Partner liebevoll zu ihnen ist.